Hallo Paraguay Live! So das heutige Thema, der Flug oder die Flügel zwischen Europa und Paraguay. Und genau. Assunción, Sao Paulo und Sao Paulo Deutschland, beziehungsweise auch Polen. Da werde ich euch kurz etwas dazu erzählen. Bleibt dran! So, äh, einige Sätze, wie ich gesagt habe, zum Flug. Also ich bin äh, immer mehrere Flugrouten geflogen. Zuletzt eben, Zuletzt eben Asunción, also die Hauptstadt Paraguays, Sao Paulo, ungefähr eineinhalb Stunden. Dann von Sao Paulo nach Frankfurt am Main logischerweise, da waren elf, eineinhalb, zwölf Stunden, je nachdem wie der Wien steht. Und dann könnt ihr natürlich von Frankfurt, so wie ich zum Beispiel, Richtung Warschau fliegen oder halt andere Hauptstädte Europas. So, es war ziemlicher Chaos, also vor allem Frankfurt am Main, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ganz schlimm. Äh, der Flug, also vor allem von äh, Sao Paulo nach Frankfurt, war etwas zu knapp berechnet und Lufthansa hat's oder konnte wie auch immer nicht warten. Deshalb hatte ich so ungefähr neun Stunden Verspätung, also es bleiben keine schönen Erinnerungen. Also, dank Reisebüro habe ich zwar etwas mehr bezahlt, aber dafür war die Leistung grundsätzlich okay. Also, die Flüge, die Wartezeiten, die waren natürlich nicht so lang, bis natürlich auf die äh, Verspätung. Ja, die <lacht> ja, gut, weiß ich nicht, wie die zustande gekommen ist. Also, wir sind auf jeden Fall etwas zu lang, beziehungsweise zu lange gewartet. Ähm, auf eine Warteschlange in Frankfurt und dann, gut, die Verspätung war natürlich zu lang. Und wie ihr wisst, Frankfurt kann man da richtig Kilometergeld verdienen. Von daher war es unmöglich, den nächsten Flug zu So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt bezüglich der Flüge, bitte unten in den Kommentaren, wie immer, teilt das Video. Also auch für eure Freunde, Bekannten über Facebook, Twitter, Instagram, damit natürlich alle Bescheid wissen, wie man am besten fliegt und wie die besten Flugverbindungen sind. Ich gebe euch hier weiter empfehlenswerte Videos und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao.